KNF ist ein erfolgreiches, weltweit tätiges Familienunternehmen mit rund 800 Mitarbeitenden. Hier am Standort Sorsi entwickeln und produzieren 200 Mitarbeitende Flüssigkeitspumpen, die rund um die Welt benötigt werden. In der Medizin, der Druckindustrie und vielen anderen verschiedenen Märkten werden unsere Pumpen eingesetzt. Hallo zusammen, ich bin der Alain im ersten Lehrjahr bei der KNF Flodus AG als Kaufmann. Bei mir ist speziell, dass ich eine sportfreundliche Lehre mache. Dank der Flexibilität der KNF kann ich nächste Lehre meinen Leistungssport Kunstturnen ausüben. Bei uns wir in diesen drei Jahren verschiedene Abteilungen. Im ersten Lehrjahr bin ich am Empfang und im Export tätig. Am Empfang nehme ich Telefon entgegen, empfange Besucher und erledige Post. Im Export lerne ich alles rund um den internationalen Versand unserer Pumpen kennen. Das Päckchen geht jetzt an KNF in den USA. Dort wartet eine Druckmaschine auf unsere Pumpe. Jetzt können wir zu der Jessica schauen, was für spannende Aufgaben sie im zweiten Lehrjahr hat. Hallo zusammen, ich bin Jessica und bin im zweiten Lehrjahr. Im zweiten Lehrjahr bist du im Marketing und Einkauf. Für das braucht es mega viel Selbstorganisation. Marketing ist sehr vielfältig. Von Pumpenfotos bis zu Social-Media-Posts ist alles dabei. Wir fotografieren die Produkte aber auch Mitarbeiter, Zum Beispiel bei Eintritt oder an Jubiläen. Mir gefällt, dass wir bei KNF weltweit alle per Du sind und eine familiäre Atmosphäre herrscht. Die zweite Hälfte meiner Arbeitszeit bin ich für den Einkauf tätig. Im Einkauf habe ich einen direkten Kontakt mit den Lieferanten und erfasse Auftragsbestätigungen. Natürlich bestellen wir auch die Teile, die wir für unsere Pumpenmontage brauchen. Eine Abteilung fehlt noch. Kommt mit. Gehen wir zu Sarah. Ich bin Sarah und bin im dritten Lehrjahr hier in der Buchhaltung. Bald habe ich schon meinen Lehrabschluss. In der Buchhaltung geht es um Zahlen und Geld. Wir buchen täglich Rechnungen für vier Gesellschaften und schauen, dass unsere verkauften Produkte bezahlt werden. Genaues und strukturiertes Arbeiten ist da sehr wichtig. Da wir international tätig sind, haben wir viele Fremdwährungen. Wenn unsere Verkäufer reisen, geben wir ihnen das Geld, das sie brauchen, mit. Die Kauffrau ist ein sehr vielfältiger Beruf. Ich bin froh, dass ich die Lehre bei der KNF machen darf da wir in diesen drei Lehrjahren in verschiedene Abteilungen ausgebildet werden. So haben wir viel Abwechslung und erhalten Einblick in viele Bereiche. Am Ende der Lehre weiss ich dann, welche Berufsrichtung mir gefällt und wo ich mich weiterbilden möchte. Unsere Pausen und Mittagszeit verbringen wir gemeinsam in unserer Cafeteria oder im Sommer auch im Innenhof. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. Falls es dir gefallen hat, bewirb dich doch für unsere Lehrstelle. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.